Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute geht es mal darum, ja, warum du über ein Return-on-Investment-System nachdenken solltest, warum du ja ein Return-on-Investment-System ja, in deinem Business einsetzen solltest. Zunächst mal möchte ich dir ähm, ja das kurz anhand von einem kleinen Beispiel skizzieren, damit du ja gleich den Nutzen erkennst. Und falls du noch äh, nicht weißt, ähm, was ein Return-on-Investment-System, was, was das bedeutet, dann wird es gleich mit dem kleinen Beispiel klar. Nehmen wir mal einfach an, du bist Networker. Und ähm, dann ist es ja in der Regel so, dass nicht mit jeder Person, wo du sprichst, wird dein Kunde werden. Und wenn du jetzt zum Beispiel ähm, ja, ich sag mal, in, in Marketing investierst, das heißt, zum Beispiel, nehmen wir einfach mal das klassische Beispiel, du machst Werbung auf Facebook, und dann kostet dich zum Beispiel, wenn sich jetzt jemand äh, über deine Werbeanzeige auf äh, deiner Landingpage in dein ja, E-Mail-Marketing-System einträgt, dann kostet dich der Lead jetzt, sagen wir einfach mal, 2 Euro. Wenn du jetzt gleich im Anschluss zum Beispiel ein kleines ähm, ja, Produkt anbietest, was vielleicht 7 Euro kostet und die Person kauft es, dann hast du quasi dein, dein Marketingbudget ähm, Quasi gedeckt und hast sogar noch einen Gewinnerwirtschaft. Das heißt, du nimmst 7 Euro ein und hast für 2 Euro quasi den Lead gewonnen und ähm, hast dann dementsprechend 5 Euro Gewinn, die du dann dementsprechend entweder als Gewinn einstreichen kannst oder einfach dementsprechend wieder ähm, ja, reinvestieren kannst, um weitere neue Interessenten für dein Business zu gewinnen. Die Vorteile von so einem System sind halt ganz einfach, dass dieses System dir automatisch neue Kunden bringt, weil du generierst äh, Gewinn, ja, also du machst Gewinn, den du wieder investieren kannst. So kannst du dann quasi deine Werbeausgaben dementsprechend ja erhöhen und kannst dadurch ja, mehr Leads generieren, dadurch wiederum mehr Verkäufe generieren. Also bringt dir neue Kunden und zwar passiv, weil wenn das System halt einmal läuft, musst du ja da nicht, nicht mehr aktiv etwas dafür tun. Ähm, wie schon gesagt, das Ganze ist automatisierbar. Du installierst das Ganze eben einmal und ähm, dann läuft das Ganze. Natürlich kannst du immer nur schauen, das Ganze zu verbessern und so weiter. Keine Frage, aber wie gesagt, der Prozess läuft dann automatisiert. Ähm, der dritte Vorteil ist, dass du eben deinen Umsatz und deinen Gewinn steigerst, weil du eben nicht nur dein ähm, ja oder weil du eben nicht nur an, an, quasi an deinem Hauptprodukt ähm, Geld verdienst, sondern eben durch ähm, ja, Zusatzverkäufe dementsprechend ja, deinen Umsatz erhöhst, deinen Gewinn erhöhst ja, und eben halt auch einfach durch das, dass du ja, Gewinn erwirtschaftest, den, den du wieder reinvestieren kannst in Marketing, dadurch deinen Gewinn noch weiter steigern kannst. und ja, der nächste Punkt, der dir, ja, dein enormer Vorteil ist, dass du dir einfach enormen Zeit sparst, weil du, ähm, ja, quasi dein, dein Marketing und deine Neukundenakquise ähm, dementsprechend automatisierst. Was solltest du wissen, wenn du, welche Kennzahlen solltest du kennen, wenn du, ja, so ein System aufsetzt? Zum einen ähm, solltest du die Kosten der Kampagne kennen. Also du solltest wissen, okay, wie hoch ist mein Budget, wie viel brauche ich denn oder wie viel kostet mich, um ein Lead zu generieren, wie viele Leads brauche ich, um ja, Verkäufe zu generieren, was für Erträge hast du dann quasi aus der Kampagne. Du musst eben, wie gesagt, wissen die Anzahl der Leads ja und wie viele Verkäufe du mit diesen Leads äh, generierst. Ähm, und dann solltest du dir halt einfach immer diese, diese einzelnen Bausteine ansehen, solltest dir den Prozess anschauen und immer wieder schauen, okay, wo kannst du optimieren, wo kannst du verfeinern. Und ja. Was, wie kannst du ähm, quasi oder welche Tools benötigst du, um dieses System aufzusetzen? Im Prinzip ähm, ja, ist es einfach mal wichtig, fest, sich festzulegen, okay, über welche Kanäle soll denn, soll denn Leads generiert werden? Soll das über ähm, ja, Video Marketing passieren? Soll es über den eigenen Blog passieren? Soll es über... Ähm, ja, Soll es über ähm, Pay-Per-Click-Werbung passieren, also äh, Facebook-Anzeigen, Google-Adwords-Anzeigen, dass du da einfach da mal drüber im Klaren wirst, welches Medium du da wählen willst. Ähm, du brauchst ein E-Mail-Marketing-System, ja du brauchst eine Webseite, um Leads zu generieren, du brauchst ein E-Mail-Marketing-System, um dein Follow-up aufzubauen und um dann ja eben dementsprechend zu verkaufen und du brauchst natürlich dann dementsprechend ein Produkt, was du dann auch vermarkten kannst. Es muss nicht unbedingt ein eigenes sein, es kann wie gesagt auch ein Produkt sein, wo du eine Affiliate-Provision bekommst, ja also ein Produkt, was vielleicht zu deinem Thema passt, aber jetzt nicht so in direkter Konkurrenz zu dir steht. Und wenn du ja diese Punkte beachtest, dann kannst du quasi dementsprechend dir so ein eigenes System einrichten. Okay, ich hoffe, diese Gedanken, diese Tipps waren jetzt für dich hilfreich. Wenn sie für dich hilfreich waren, ja, gib mir einen Daumen hoch, teile das Ganze mit deinem Netzwerk. Man weiß nie, für wen die Infos ja hilfreich sind. Ansonsten, wenn du weitere Tipps möchtest, kannst du unterhalb dieser Folge dir quasi kostenlos mein Newsletter abonnieren. Dort bekommst du dann regelmäßig ja, weitere wertvolle Informationen und Tipps äh, direkt in dein E-Mail-Postfach. Verpasst auch nicht, wenn eine neue Folge online geht. So, in diesem Sinne habe ich jetzt genug gequatscht. Ich wünsche dir ja, einen wunderschönen Tag, maximalen Erfolg. Alles, alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.